Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer, die über 18 Jahre Windows benutzen, leider nicht geeignet. Ha, Lilo. bei meiner letzten Videos ist ja einer fast in Obacht gefallen und hat gedacht, muss ich jetzt Linux wieder deinstallieren? Ich dachte, das wäre so sicher, du berichtest da so Bugs. Ne? Jetzt mal Butter bei die Fische, wodurch ich so ja mal ein Bild meiner Schwester untergebracht hätte. Sehr schön. Also, wie ist das? Das Betriebssystem selber... Ist sicher. Ja. Und ich finde dann immer wieder so kleine Bugs in Programmen, die über dem Betriebssystem selber liegen. Also man hat das eigentliche Betriebssystem. Ich sage jetzt mal hier wäre es zum Beispiel Kubuntu. Im ja. Basisordner gibt es dann äh, Kernel und so weiter. Das ist okay und sicher. Dann schreiben aber Leute irgendwelche Programme. Ne? Zum Beispiel äh, schreibt einer mal einen Texteditor, der heißt zum Beispiel Kate oder einen anderen der heißt Pluma. Texteditor und und wenn der einen Fehler macht, dann äh, finde ich die gerne mal und berichte davon. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel Shell Command Injection finde, äh, zum Beispiel eben Pluma 181, dann berichte ich darüber. Jetzt ist aber nicht unbedingt, äh, ja, jetzt ist nicht unbedingt ein Gehärtetes besser als ein nicht Gehärtetes. Das hier ist, wäre ein nicht Gehärtetes, ne ein ja, mit Ausführungs-, Sicherungs-Speicher äh, nicht gedöhnt. Was meine ich da damit? Wir hatten es mit BSD. Ne? Und zwar Hardet BSD. Da war es dann so, das ist ja eigentlich ein gehärtetes BSD. Ne? Also, das ist ein Kernel, hat das Ding, ne? Harden, ja, harden BSD. Und ist eigentlich besser, dass da nicht einfach sowas ausgeführt werden sollte. Eigentlich. Ne? Aber hier ist eigentlich umgedreht. <lacht> ich habe natürlich mehr Beispiele gefunden. Hier ist zum Beispiel der Texteditor Pluma unter Hardened BSD. Und hier kann ich praktischerweise bei ja, diesem Texteditor Pluma Plugins aktivieren. Interessanterweise im Moment nur unter Hardened BSD oder anderen. Nicht unter Ubuntu oder Kubuntu. Da gibt es zum Beispiel Snippets. Ne? Also das, das Programm, diesen äh, ja, Texteditor hat einer geschrieben. Das eigentliche Betriebssystem liegt darunter, ist sicher. So. Jetzt hat aber einer so einen Texteditor geschrieben und hat gedacht, das ist jetzt cool so Snippets zu haben. So, da kann man so, so Abkürzungen so machen ne? und die kann man auch speichern und exportieren und wie auch immer. No. Und der hat einen Fehler gemacht. Ne? Und solche Fehler finde ich gerne. Deshalb brauchen wir aber nicht äh, das ganze Betriebssystem zu deinstallieren und sagen, das ist ja jetzt unsicher, wo hier alles... Nee, muss man nicht. Hier zeige ich jetzt mal zum Beispiel, äh, haben wir eine Import-Funktion ja, vom Texteditor. Und da von dem Plugin, dem Snippets Manager, ein Import. Und wenn ich dann ein... Snippet importiere, das hier auf meinem Desktop liegt, das zum Beispiel Shell-Kommandos enthält, wie zum Beispiel Anführungszeichen, Semikolon, Xterm wieder ein Semikolon, Anführungszeichen, Raute. Dann wird das möglicherweise, wenn man äh, so Fehler findet und öffnet, dann wird einfach das Programm extern geöffnet, anstatt äh, dieses Snippet importiert und dann äh, ist das nicht so gut. Ne? Dann, ja. Das sollte eigentlich nicht sein, ne? dass jetzt extern da erscheint. Ne? Das ist eine Shell-Command-Injection. Gut, da kann das äh, hardened BSD so hart sein, wie es will, wenn das Programm, das drüber liegt, ne? dass irgendeiner sich zurechtgefummelt hat. Ne? Hier, wer denn? Ne? Pluma, haben irgendwelche äh, Geisteskranken, ein wunderschönes äh, Programm geschrieben, ne? das wunderbar ist. Und, aber ne? jetzt haben die natürlich wunderbar. Dann noch Plugins gemacht. Das Plugin hat wieder ein anderer geschrieben. Da kann der, der das Pluma geschrieben hat wieder nichts dafür. Und das Plugin hat wieder ja made desktop eigentlich. Das war jetzt der Jesse. Der Jesse hat so ein bisschen am Kopf gehabt an dem Tag, wo er das geschrieben hat. Die Importfunktion winkt den Dateinamen einfach durch zu os System fügt den hier ein und wenn ich den Dateinamen so geschickt wähle, dass die Anführungszeichen wieder ausgeblendet werden, wird hier aus ein kompletter Text, in dem das hier enthalten ist, wird an eine Shell übergeben. Ja, wie gesagt, der Dateiname ist dann da drin und wenn dann die Shell sieht, extern, ja, mit Semikolon vor und dahinter, dann führt es extern aus. Ja, also wie gesagt, da kann das hardend bsd so hart sein, wie es will. Das nützt gar nichts. Interessanterweise ist das jetzt ein ganz gutes Beispiel. Unter Kubuntu gibt es nämlich gleich zwei, zwei, Fehler in, <lacht> zwei Fehler in Pluma. Pluma. Äh, da lassen sich praktischerweise bearbeiten, ja, Einstellungen. Da gibt es auch die Plugins. Und da heißen die Snippets Schnipsel. Ja. Und da kann ich diese Schnipsel überhaupt nicht aktivieren, weil es einen anderen Fehler gibt. einen ne? zweiten Fehler in Pluma hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ja, also wir haben jetzt eigentlich ein Betriebssystem hier, Kubuntu 1504, das es eigentlich nicht so hat wie haben bsd Und da hat es noch einen alten Fehler, dass Python-Schnipsel-Plugins gar nicht äh, aktiviert werden können. Das ist ein anderer Fehler. Ne? Und da hat man vergessen, was zu kompilieren. Da gibt es auch schon wieder einen Bug-Report. So. Und weil man das hier unter Kubuntu 15.04 gar nicht aktivieren kann, ist das wieder sicher. Das ist jetzt in dem Fall, ne? was jetzt speziell Pluma betrifft und äh, speziell BSD im Vergleich im Moment eigentlich sicherer. Ne? Also, wenn man es nur, ja, tun kann. Also, ich müsste jetzt nicht wechseln unbedingt auf Kubuntu, weil ich denke, das ist jetzt sicherer. LSB Release. Ne, das betrifft jetzt nur den Editor Pluma, wenn ich sie überhaupt installiert habe. Hier unter Kubuntu, da hat man normalerweise Kate. Aber falls installiert, ist der im Moment sicherer, weil sich das Plugin mit dem Schnipseln hier gar nicht installieren lässt, weil es gleich zwei Fehler hat, äh, das entsprechende Paket. So, Butter bei der Fischer. Ich glaube, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Linux an sich sicher, aber es gibt dann Programme, die von irgendjemand geschrieben werden, ne, die jetzt äh, zusätzlich installiert sind. Stellen wir mal vor, Dolphin, das Programm hätte ein Problem. Das wäre ja dann nicht so, dass das ganze Betriebssystem ein Problem hätte, sondern nur der, der das Programm Dolphin geschrieben hätte. Hätte man Dolphin gar nicht installiert, sondern zum Beispiel Nautilus, hätte man das Problem wieder nicht. Äh, ja, Ihr versteht, was ich meine. Der Betriebssystem-Kern ist sicher. Ja, also man muss dann nicht äh, gleich wieder alles deinstallieren, nur weil einer der Programmierer... Ein Fehler hat meine Backliste in der Videobeschreibung. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Natürlich habe ich den Bug bereits gemeldet mit dem Schnippetz. Und tschüss.